Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch die Solo-Zahnbürste vorstellen. Kennt ihr etwa noch nicht die Wunderwaffe gegen Karies und Parodontitis? Wenn nicht, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben! Tja, was ist nun die Solo-Zahnbürste? Ich wette, die meisten von euch haben sie noch nie zuvor gesehen oder irgendetwas von ihr gehört. Aber sie ist wirklich ein Multitalent, ein Allrounder, also sie ist wirklich eine Wunderwaffe und sie ist für jeden von euch geeignet. Es gibt einige Fälle, wo sie noch mehr geeignet ist, aber letztendlich würde ich sie jedem von euch empfehlen, denn wie man sie verwendet und wann man sie verwenden sollte, erkläre ich euch jetzt. Eine Solo-Zahnbürste ist eine ganz besondere Zahnbürste. Sie hat nämlich nur ein kleines, rundes Borstenbüschel. Also der kleinste Bürstenkopf, den ihr bekommen könnt, den es überhaupt gibt. Und weil er so klein ist, kommt er einfach überall hin. Also alle Stellen, die schwierig zu reinigen sind, könnt ihr mit so einer Solo-Zahnbürste perfekt erreichen. Selbst die hinterste Ecke und die kleinste Nische könnt ihr damit erreichen. Und das macht sie so besonders und so perfekt für jeden von euch. Wie eben schon erwähnt, gibt es einige Fälle, wo ich sie besonders empfehlen würde. Eine Solo-Zahnbürste ist zum Beispiel perfekt geeignet, wenn ihr eine Zahnspange tragt. Ihr könnt nämlich mit dieser Solo-Zahnbürste perfekt um die Brackets herum putzen, auch unter den Drähten, also alle Stellen, die normalerweise echt schwierig zu reinigen sind, könnt ihr super gut mit so einer Solo-Zahnbürste reinigen. Das gleiche gilt, wenn ihr einen Retainer tragt, denn auch ein Retainer ist ganz schwierig zu reinigen und oft sammelt sich an diesem Retainer viel Zahnstein und die Bürste ist perfekt dafür, diesen Retainer richtig zu reinigen. Er kommt damit in jede Nische rein. Außerdem würde ich euch die Solo-Zahnbürste unbedingt empfehlen, wenn ihr ein Implantat habt oder sogar mehrere Implantate. Denn Implantate sind sehr, sehr anfällig und bedürfen einer noch viel gründlicheren Pflege als eure natürlichen Zähne. Und mit dem Implantat könnt ihr super gut den Übergang am Zahnfleisch entlang fahren und das damit perfekt reinigen. Das gleiche gilt dafür, wenn ihr Kronen oder Brücken habt, weil die Kronenränder, das ist immer die Schwachstelle von diesem ganzen Konstrukt. Am Kronenrand können sich Bakterien sammeln und dann bekommt ihr eine Karies unter der Krone, also an diesem Kronenrand. Und oft liegt der Kronenrand unterhalb des Zahnfleischs, weil man ihn ja auch vor allem im sichtbaren Bereich nicht sehen soll, da möchte man ja nicht den Kronenrand sehen und dann liegt er unterhalb des Zahnfleischs und das ist ganz, ganz schwierig zu reinigen und sauber zu halten und das Risiko, dass ihr da eine Karies bekommt, ist extrem hoch und auch dafür ist es perfekt geeignet und ihr könnt super gut die Kronenränder mit so einer Solo-Zahnbürste abfahren. Wann würde ich euch die Solo-Zahnbürste noch empfehlen? Zum Beispiel, wenn ihr verschachtelte Zähne habt. Das ist ganz, ganz oft in der Unterkieferfront der Fall, dass die Zähne nicht gerade in einem schönen geraden Zahnbogen stehen, sondern ein bisschen voreinander und hintereinander versetzt. Und da bildet sich dann auch ganz oft Zahnstein, weil wenn ihr dann mit einer normalen Bürste... Einfach rüberputzt, dann erwischt ihr ganz viele Stellen nicht, weil die Zähne eben so versetzt stehen. Und auch da ist es perfekt geeignet. Oder auch, wenn ihr nur einen einzelnen Zahn habt, der ein bisschen verdreht ist, dann benutzt diese Zahnbürste. Die ist perfekt dafür. Außerdem ist so eine Solo-Zahnbürste perfekt geeignet, wenn ihr zum Beispiel Weisheitszähne habt. Weisheitszähne sind nämlich eigentlich Fluch und Segen zugleich, sag ich mal, weil selbst wenn die Weisheitszähne genug Platz haben, um noch durchzubrechen, ist es trotzdem für diejenigen ganz, ganz schwierig, die richtig zu reinigen, weil man hinten ganz schwer hinkommt. Das ist ja dann noch ein Zahn mehr als bei denjenigen, die keine Weisheitszähne haben und Einige Menschen haben dann auch ganz schnell Würgereiz und können gar nicht die Zahnbürste so weit nach hinten schieben, weil sie dann anfangen müssen zu würgen. Und selbst wenn ihr diesen Würgereiz nicht habt, sehe ich ganz, ganz oft bei meinen Patienten, dass ist ganz schwierig ist für sie, so weit hinten zu putzen und dass dann dort oft für Färbung und letztendlich auch Karies entsteht. Und um das zu vermeiden, ist die Bürste echt gut geeignet, weil die so einen kleinen Kopf hat. Ihr kommt super gut hinten hin. Das gleiche gilt übrigens, das zeige ich euch jetzt nochmal bei Oskar. Voila. Oskar hat jetzt keine weiße Zähne, aber hier hinter dem letzten Zahn, da könnt ihr auch richtig gut mit so einer Solo-Zahnbürste ankommen. Ich hatte das euch in meinen anderen Videos auch schon gesagt, dass die Stelle ganz, ganz wichtig ist, dass ihr da auch gut putzt und dass ihr das nicht vergesst. Und ihr könnt da theoretisch auch mit einer normal großen Bürste, also mit einer ganz normalen Zahnbürste hinten putzen. Das funktioniert auch. Aber mit so einer Solo-Zahnbürste funktioniert das noch ein bisschen besser, weil die eben einfach so einen ganz kleinen Kopf hat. Also oben und unten nicht vergessen, hinter dem letzten Zahn damit zu putzen. Und auch für Kinder ist die Zahnbürste sehr gut geeignet, auch wenn Kinder wahrscheinlich nicht so gerne, ja, so viel Aufwand betreiben für ihre Zähne. So ist es bei denen doch manchmal besonders wichtig, weil wenn sie im sogenannten Wechselgebiss sind, also wenn schon bleibende Zähne durchbrechen, aber noch nicht ganz die Kau erreicht haben und da ist so ein Wechsel, da sind auch einige Milchzähne und die wackeln schon und dann kommen ein paar bleibende Zähne schon durch, aber man sieht sie vielleicht, erst ganz bisschen so die Spitze durchkommen und dann brechen sie immer weiter durch. Also es ist keine einheitliche Ebene im Mund, sondern wirklich so ein bisschen Berg- und Tallandschaft von den ganzen Zähnen, die da im Durchbruch sind. Dann ist die Zahnbürste auch richtig gut geeignet, weil ihr immer, man angenommen der Zahn endet jetzt nicht hier oben, sondern noch da unten, weil er noch nicht ganz durchgebrochen ist, könnt ihr super gut mit dieser Zahnbürste dort reinigen. Also auch für Kinder, die noch nicht alle Zähne haben, ist die Bürste richtig gut geeignet. Also ihr merkt schon, die Zahnbürste sind ein richtiges Allround-Talent. Aber ich habe euch ja gesagt, die ist für jeden geeignet. Und die ganzen Beispiele, die ich gerade genannt habe, treffen nicht auf jeden von euch zu. Also, wann sollt ihr denn die Zahnbürste benutzen, wenn ihr keine Zahnspange tragt, keine Kronen und Implantate habt oder Weißzeitzähne und all das, was ich gerade aufgezählt habe? Wie sollt ihr sie dann, dann benutzen und warum? Das erkläre ich euch. Und zwar ist es so, dass jeder Mensch einen Zahnfleischsaum hat. Ähm, der wird auch Sulkus genannt. Und das ist der Bereich, der unter dem Zahnfleisch verschwindet. Da ist also so eine ganz kleine Nische unterhalb des Zahnfleisches, wo sich ganz, ganz schnell Bakterien ansammeln. Und deswegen ist es ganz wichtig, das habe ich euch auch in meinen anderen Videos schon erklärt, immer den Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch zu putzen. Weil man dann genau diese Nische mit erwischt, wo die Bakterien sitzen. Also der Bereich zwischen der Zahnoberfläche und dem Zahnfleisch, unter dem Zahnfleisch sozusagen. Und falls ihr Parodontitis bereits habt, dann ist dieser Raum unter dem Zahnfleisch nämlich auch vergrößert. Und dort sitzen dann noch viel mehr Bakterien als die. Beim gesunden menschen und jetzt erkläre ich euch wie ihr das macht und zwar könnt ihr mit dieser zahnbürste den zahnfleischsaum abfahren und auch den putzen weil die borsten hier können richtig gut ja darunter kommen und diesen übergang vom zahn zum zahnfleisch richtig gut putzen also letztendlich verhindert es zahnfleischentzündungen parodontitis und karies wie gesagt, ein Allround-Talent. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich immer noch nicht so ganz genau, wie man sie dann verwendet. Das erkläre ich euch jetzt. Also erstmal macht ihr eure ganz normale Mundhygiene. Das heißt, es fängt an mit der Zahnzwischenraumpflege. Das heißt, ihr benutzt ganz normal Zahnseide und Interdentalbürstchen. Dann putzt ihr euch ganz normal die Zähne mit eurer normalen Zahnbürste, welche auch immer das sein mag, mit Zahnpasta. Und putzt, wie ihr es immer macht, bis die Zähne sauber sind. Dann spült ihr euren Mund mit Wasser aus und seid ihr ja dann eigentlich fertig. Und jetzt kommt die Solo-Zahnbürste zum Einsatz. Hinterher verwendet ihr nochmal die Solo-Zahnbürste. Die verwendet man ohne Zahnpasta. Ihr haltet sie einfach nur ganz kurz unter den Wasserhahn, macht sie ein bisschen nass. Und dann fahrt ihr all die Stellen, für die sie bei euch geeignet sind, ab. Wenn ihr sie zum Beispiel für eure Zähne benutzen wollt, dann putzt ihr jetzt nach dem normalen Zähneputzen noch mal. damit nur eure Weißheitszähne. Von der Kauffläche, innen, außen, hinten, ringsherum, putzt ihr noch mal eure Weißheitszähne. Oder wenn ihr eben Kronen habt, nach dem Zähneputzen nehmt ihr noch mal eure Sohle-Zahnbürste und fahrt all die Kronenränder ab, die ihr habt auf der Außenseite und auch auf der Innenseite, also von außen und von innen, alle Kronenränder abfahren. Das gleiche gilt für Implantate und ja, all das, was ich gerade aufgezählt habe, die ganzen Beispiele, die ich genannt habe, ich möchte jetzt nicht nochmal alle wiederholen, das macht ihr dann nach dem normalen Zehnerputzen noch. Ganz normal bürsten, ohne Druck, einfach nur ein bisschen auflegen, keinen großen Druck verwenden und ein bisschen damit putzen. Und jetzt erkläre ich nochmal ganz speziell, wie man den Zahnfleischsaum damit richtig reinigt. Das ist nämlich noch ein bisschen besonders. Und zwar, ich mache das immer so, dass ich nicht nur den Zahnfleischsaum, sondern auch den Bereich zwischen den beiden Zähnen mit abfahre. Und zwar, ich fange zum Beispiel zwischen den beiden Zähnen an, zwischen den beiden Schneidezähnen, fahre einmal hoch zum Zahnfleisch, dann fahre ich den Zahnfleischsaum ab zum nächsten Zahnzwischenraum Geh einmal bis zur Spitze und wieder runter. Und dann den nächsten Zahnfleischsaum <lacht> bis zum nächsten Zahnzwischenraum. Jetzt komme ich ja wenig durcheinander. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ihr fahrt Zahn für Zahn ab. Immer wieder bis zur Zahnspitze. Auch den Bereich zwischen den Zähnen. Also so sieht das am Ende aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. ist immer ein bisschen schwierig an Oscar zu zeigen, aber... Ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden. Also keinen Druck verwenden, nur auflegen und dann gelanden nennt man das auch, weil das so ein bisschen gelandenförmig ist. Einfach ja entlang des Zahnfleischsaums, also entlang des Zahnfleisches und in den Zahnzwischenraum entlang fahren. Und das macht ihr eben auch von außen einmal, überall, oben und unten, links und rechts. Und danach das Gleiche nochmal von der Innenseite oben, unten, links und rechts, bis hier einmal wirklich überall rum seid. Die Zeit noch zu investieren, das dauert ungefähr eine Minute das Ganze. Und ich sag euch, es lohnt sich. weil gerade Stellen wie hier innen, ähm, der Zahnfleischsaum, der wird ganz, ganz oft nicht richtig mitgebürstet. Da kommt man schwierig an, da ist noch die Zunge im Weg. Und das sind auch oft Bereiche, die nicht richtig geputzt werden, hier auf der Innenseite direkt am Zahnfleisch. Da sehe ich so oft bei meinen Patienten noch Belege, obwohl sie sich die Zähne geputzt haben, bevor sie zu mir gekommen sind. Und das sind eben Stellen, die schwierig erreicht werden, wo es wirklich Sinn macht, die Solo-Zahnbürste zu verwenden. Ja, und all diejenigen von euch, die noch nie eine Solo-Zahnbürste gesehen haben, werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wo gibt es die überhaupt zu kaufen? Und von welcher Firma gibt es die? Also die gibt es einerseits von TP und von Cura Prox, und es gibt auch ein bisschen unterschiedliche Modelle, obwohl das Prinzip eigentlich immer das gleiche ist. Und die Modelle stelle ich euch jetzt einmal ganz kurz vor. Also, so sieht die ganz klassische Solo-Zahnbürste aus. Die hat eben nur ein kleines rundes Büschel. Und das ist jetzt die von TP. Kompakt-Tuft nennt die sich. Und ja, sie funktioniert. Aber ich persönlich finde sie nicht ganz so gut, weil erstens sind das ganz normale Nylonborsten, wie bei allen Zahnbürsten auch. Die sind ja eigentlich immer aus Nylon. Ich finde die aber persönlich zu hart. Das mag Geschmackssache sein, aber ich finde die eben nicht so gut. Und ja, ich stelle euch jetzt einmal die von Curaprox vor, denn wisst ihr auch eher, warum ich die nicht so gut finde. Cura hat auch solche Solo-Zahnbürsten. Von Cura Prox gibt es die Borsten in zwei unterschiedlichen Längen. Und zwar gibt es einmal die Single 1006, nennt die sich. Die hat 6 mm lange Borsten. Und dann gibt es die Single 1009, die hat 9 mm lange Borsten. Also die Borsten sind einmal 6 und einmal 9 mm lang. Und was auch gut zu erkennen ist, dass die von Curaprox so ein bisschen abgewinkelt sind, wogegen die von TP relativ gerade nach oben geht. Und ich finde, durch diesen Winkel kommt man noch besser an Stellen an, die sonst schwierig zu reinigen sind, im Vergleich zu dieser von TP. Und ich mag die von Curaprox einfach lieber. Am allerliebsten benutze ich die 1009 mit den 9 mm langen, also längeren Borsten, die sind nämlich noch viel weicher, finde ich, als die 1006 und ich finde es angenehmer, dadurch, dass sie weicher sind. Und die kann man auch so ein bisschen auffächern. Also, wenn ihr sie so benutzt, wie ich sie benutze, um den Zahnfleischsaum zu reinigen, dann könnt ihr die auch tatsächlich mit ganz minimalem Druck so ein bisschen auffächern. Ihr braucht dafür echt nicht viel Druck, das ist super sanft, also nur so ein ganz bisschen auffächern, dann könnt ihr super gut unterhalb des Zahnfleisches den Saum so ein bisschen reinigen. Und die mag ich dafür einfach lieber, aber probiert es selbst aus, die 1006 finde ich auch gut, nur, ja, wie gesagt, die 1009 benutze ich lieber und die von TP mag ich persönlich nicht. Die von TP ist allerdings günstiger, also ich werde euch auf jeden Fall beide mal unten in der Beschreibung verlinken und dann probiert es einfach selbst aus und entscheidet selbst, welche ihr lieber mögt. Und dann hat Coaprox noch eine ganz spezielle Solo-Zahnbürste entwickelt, die nennt sich ähm, Implant Orto 708 und die hat nicht nur ein rundes kleines Borstenbüschel, sondern sieben noch kleinere. Borstenbüschel, die insgesamt, finde ich, so ein bisschen blumenförmig angeordnet sind. Also ich finde, das sieht ein bisschen aus wie eine Blume. Und die ist speziell entwickelt worden für ähm, Leute, die eine Zahnspange tragen, also eine feste Zahnspange, um die Brackets zu reinigen. Und man kann die dadurch, dass es eben nicht ein Büschel ist, sondern so mehrere, richtig gut über die Drähte rüberlegen und über die Drähte rüber putzen und eben auch sehr, sehr gut übers äh, Bracket und speziell auch für Implantate. Die ist auch noch mal anders abgewinkelt als die normale Single von Curaprox. Also ihr seht den Unterschied, die hat noch mal einen Knick mehr. Und ja, deswegen ist sie eben auch speziell noch für Implantate, wo man wirklich manchmal unters Implantat putzen muss. Ähm und dann kommt man mit der einfach dort besser an. Also... Ja, wenn ihr Implantate habt oder feste Zahnspangen, ist die vielleicht sogar noch ein Tick besser geeignet. Aber probiert es einfach wieder selbst aus. Wenn ihr allerdings euren Zahnfleischsaum damit reinigen wollt, dann ist diese Implant-Orto nicht geeignet. Dann nehmt lieber wirklich eine mit so einem kleinen runden Büschel und nicht diese hier. Das gleiche gilt auch für Kronenränder und Weißheitszähne hinten. Also auch für alles andere ist eigentlich diese mit einem Büschel besser geeignet. Nur bei Brackets und Implantaten könnt ihr auf jeden Fall auch mal diese ausprobieren. Vielleicht mögt ihr diese sogar noch lieber. Und dann habe ich am Schluss noch ein Highlight von euch. Und zwar gibt es von Curaprox einen Bürstenkopf in dieser Solo-Zahnbürstenform. Ähm, der heißt auch Single, der Bürstenkopf. Und ich habe hier jetzt die Schallzahnbürste Hydrosonic Auto, das ist das neueste Modell. Das passt, dieser Bürstenkopf passt aber auch auf ältere Modelle. Also auf alle Schallzahnbürsten von CuraProx könnt ihr diesen Bürstenkopf verwenden. Also ich habe vorher immer mit der Hand Solo-Zahnbürste der 1009 geputzt. Und ja, jetzt habe ich seit Dezember diese Schallzahnbürste und verwende den Bürstenkopf dazu. Und ich war von Anfang an so begeistert, also ihr hättet echt mal, als ich sie das erste Mal ausprobiert habe, mein Gesicht sehen sollen, weil ich war so positiv überrascht. Ich dachte eigentlich, dass die relativ hart sein würde, so hatte ich es erwartet, weil ich eben die 1006 auch als zu hart empfunden hatte und deswegen eben immer lieber mit der 1009 geputzt habe. Und der Bürstenkopf von der Schallzahnbürste hat auch eher kurze Borsten und ja, wenn man mal so anfasst, fühlt er sich irgendwie, ja, verhältnismäßig hart an. Ähm, ist er aber nicht. Der ist so super sanft. Also ich putze jetzt tausendmal lieber mit diesem Schallaufsatz als mit der Hand, weil es einfach viel, viel effizienter und damit letztendlich auch gründlicher ist. Und ich liebe diesen Bürstenkopf. Über die Schallzahnbürste Hydrosonic Auto von Curaprox werde ich auf jeden Fall auch ein Video noch machen, ein spezielles Video nur über die Zahnbürste. Und die Zahnbürste einmal vorstellen, das Video kommt auch noch. Ja, all die verschiedenen Solo-Zahnbürsten werde ich euch unten mal in der Beschreibung verlinken. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch hiermit helfen kann und eure Mundhygiene noch besser wird, als sie ohnehin schon ist. Denn diese Solo-Zahnbürsten, ich kann es echt nicht oft genug sagen, das ist echt eine Wunderwaffe gegen Karies und gegen Parodontitis. Ich kann sie nur jedem von euch wärmstens empfehlen und ans Herz legen, dass ihr euch so eine zulegt, sei es eine Hand-Solo-Zahnbürste oder eben einen Bürstenkopf für eine Schallzahnbürste. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich würde mich riesig freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch über zukünftige Videos immer informiert werdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao.